Wie kann ich in Mebis eine Mitteilung an mehrere Schüler senden? Ich öffne das Seitenmenü, gehe auf Teilnehmer, Teilnehmerinnen, wähle jetzt die Schüler aus, denen ich eine Nachricht senden möchte und gehe auf Mitteilung senden. Hier kann ich jetzt meine Mitteilung eintragen und gehe anschließend auf Senden. Und das war's schon wieder.